Du fängst oben, links, außen an und putzt langsam von hinten nach vorne. Achte auf den 45-Grad-Winkel. Putz auch das Zahnfleisch mit. Achte besonders auf den Eckzahn, der in der Kurve steht. Gleich wechselst du nach innen. Jetzt putzt du oben, links, innen. Fang wieder hinten an. Der erste kleine Backenzahn steht etwas vor. Richte die Borsten hier nach hinten. Gleich wechselst du nach oben rechts außen. Jetzt putzt du oben rechts außen, genauso wie eben. Verwende keinen Druck. Leg die Borsten nur auf. Achte wieder auf den Eckzahn. Gleich wechselst du nach innen. Jetzt putzt du oben rechts innen. Putz auch das Zahnfleisch mit. Achte auf den ersten kleinen Backenzahn. Gleich wechselst du nach unten links außen. Jetzt putzt du unten links außen. Denk an den allerletzten Zahn. Dort ist oft die Wange im Weg. Denk auch an die Kurve am Eckzahn. Gleich wechselst du nach innen. Jetzt putzt du unten links innen. Putz unbedingt das Zahnfleisch mit. Auch an den hinteren Backenzähnen, wo die Zunge im Weg ist. Überprüfe im Spiegel, dass die Borsten auch das Zahnfleisch brühen. Achte auf den ersten kleinen Backenzahn, der übersteht. Gleich wechselst du nach unten rechts außen. Jetzt putzt du unten rechts außen. Verwende keinen Druck. Denk an den 45 Grad Winkel. Achte auf den Eckzahn. Gleich wechselst du nach innen. Jetzt putzt du unten rechts innen. Überprüfe im Spiegel, dass die Borsten auch das Zahnfleisch berühren. Auch an den letzten Backenzähnen, wo die Zunge im Weg ist. Achte auf den ersten kleinen Backenzahn, der übersteht. Gleich wechselst du nach oben links auf die Kaufläche. fängst jetzt oben links mit der Rückseite des letzten Zahns an. Dann gleitest du auf die Kauffläche des letzten Zahns und langsam weiter nach vorne. Konzentriere dich auf die Backenzähne. Bei den Schneide- und Eckzähnen reicht es, wenn du kurz über die Schneidekante gleitest, da sie keine richtige Kaufläche wie die Backenzähne haben. Gleich wechselst du nach oben rechts. Du putzt jetzt oben rechts zuerst die Rückseite des letzten Backenzahns und gleitest dann auf die Kauffläche und immer weiter nach vorn. Achte darauf, dass du die Mitte der Kauflächen, also die tiefen Fissuren, richtig mit den Borsten erwischst. Gleich wechselst du nach unten links. Jetzt putzt du unten links wieder erst die Rückseite des letzten Backenzahns. Danach die Kauflächen von hinten nach vorne. Gleich wechselst du nach unten rechts. Jetzt putzt du unten rechts die Rückseite des letzten Backenzahns. Danach die Kauflächen. Überprüfe im Spiegel, dass die Borsten die tiefen Fissuren in der Mitte richtig erwischen. Gleich hast du es geschafft. Super, du hast jetzt viereinhalb Minuten lang deine Zähne geputzt. Prüf nochmal mit deiner Zunge oder einer Plug-Search-Tablette, ob wirklich alles sauber ist und sich glatt anfühlt. Falls nicht, putzt gegebenenfalls diese Stellen noch einmal nach oder startet dieses Video neu. Denk dran, du bist erst fertig, wenn alle Zahnflächen sauber sind. Deine Dr. Anne.